Das hast du jetzt davon. Eat this! <lacht> Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay-Video. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR. Und heute sogar mal ein kleines Special. Ich zeige euch Gameplay mit der Quest 2 und mit der Valve Index von dem Game Stride. Und äh, somit könnt ihr ja, aus beiden Plattformen mal Gameplay sehen und äh, ja, wie sieht es grafisch aus. Und äh, dazu muss ich sagen, es sieht auf beiden Brillen echt ähm, gut aus. Also das reicht komplett aus, um dieses Game zu spielen. Und äh, man braucht jetzt meiner Meinung nach nicht die PC VR-Version, weil die Grafik äh, jetzt nicht so viel mehr bietet. Ähm, ich habe mir echt äh, gedacht, okay, wenn du jetzt die PC VR-Version anmachst, dann äh, wird es mit Sicherheit grafisch viel, viel besser. Aber außer ein paar kleine Texturen und ein bisschen Dampf, was ich so gesehen habe, sah es jetzt nicht wirklich viel besser aus. Dazu kommt, dass es mir mit den Oculus Touch-Controllern viel besser gefallen hat von, vom Handling her als mit den Valve Index-Controllern. Das kommt noch äh, hinzu. Aber äh, ja, schauen wir uns gleich mal die, die Seite an äh, von Steam, von der Quest-Version. Und äh, ja, das Spiel ist ja heute für die Quest erschienen. Für den PC ist es schon äh, länger raus. Und ähm, ja, zeige ich euch erstmal die Steam-Seite und äh, die Rezessionen sind alle verdammt gut und das auch meiner Meinung nach zu Recht. das Spiel funktioniert echt gut. Man kann es am besten mit Mirror's Edge in VR vergleichen, würde ich sagen, auch wenn es nicht ganz an Mirror's Edge natürlich rankommt. Es ist ein Story-Modus geplant, wann der kommt, weiß ich nicht, aber es ist ein Early Access-Titel, von daher kann echt noch viel passieren, weil macht es schon Spaß und es ist auch sehr, sehr anstrengend. Also ich habe echt gut geschwitzt eben nach einer, ja, 40 Minuten Gameplay mit beiden Brillen. Und es ist schon äh, seit September 20 erschienen auf, äh, auf Steam und äh, hier, hier gibt es sogar noch einen Multiplayer Pass dazu kostet 16,79. Ich äh, habe aktuell noch nicht den Preis der Quest-Version, werde ich auf jeden Fall nachtragen in, in die Beschreibung, dann äh, könnt ihr euch direkt ein Bild machen davon. läuft auf Wolf Index HTC Vive Oculus das Rift und VR Brillen, also alle gängigen VR Brillen werden hier unterstützt und ähm, ja, wir haben wir haben einen Endless Mode, wir haben einen Arena Modus und wir haben einen ähm, Time Run Modus und äh, ja, außer der Action Modus gefallen mir die anderen Modis nicht so gut. Äh, Action Modus fand ich ganz cool. Äh, muss man Gegner bekämpfen, man muss äh, so äh, Koffer einsammeln und äh, man muss einfach von A nach B um Ziele zu erreichen in, in irgendeiner Zeit X. Also das hat mir ganz gut gefallen. Aber natürlich, Timerun und so weiter ist mit Sicherheit auch nicht schlecht, aber ein Story-Modus fehlt dir echt. Da bin ich echt gespannt, wann das kommt. Und äh, ja, hier haben wir die Quest-Version, erscheint am 5.8. Also für mich heute, für euch, äh, für mich morgen, für euch heute. So, Mann. <lacht> und hier steht es auch nochmal Endless-Mode, Timerun-Mode und Arena-Mode. Und äh, ja, es, es funktioniert echt gut. Man muss, äh, also, es ist jetzt mein erstes Gameplay gewesen. Man muss äh, einiges an Übung haben, um, um diese, diesen Parcourslauf da gut äh, zu meistern. Ich bin auch echt äh, oft abgestürzt. Ähm, wenn man springt, hat man auch die Möglichkeit, einen, einen Doppelsprung zu machen. Der ist echt extrem wichtig, äh, weil man teilweise sehr hohe äh, oder weite äh, Sprünge machen muss. Und äh, ja, dann muss man gleichzeitig auch noch wissen, wenn man äh, sich bewegt in dem Spiel mit Thumbstick, äh, dass man auch gleichzeitig noch so mit den Armen machen muss, um schneller zu laufen. Das ist auch wichtig, um weiter zu springen. Also äh, schon cool gemacht und äh, ja, man merkt es auf jeden Fall auch in, <lacht> in den Armen äh, ein zwei Tage später. Hier sind wir auf der Homepage von Joyway. werde ich euch auf jeden Fall alles in die Beschreibung packen. Und äh, ja, hier stimmt, hier steht es auch Story. In Story Mode you come to understand the origin of the this. Dystopian Metropolis, while crawling with gun-toting bad guys. Why they out to get you and what you must to do to stop them. <lacht> ja, also auf jeden Fall wird uns im Story-Modus erklärt, was da los ist, äh, warum die Typen auf uns äh, ja, schießen und äh, wie wir das Ganze stoppen können. Also da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Ansonsten sind die, Be äh, die drei äh, Modis cool um, um das Handling zu erlernen und äh, vielleicht auch gar nicht so äh, unwichtig für den Storymodus dann, wenn man nachher gut gerüstet ist und äh, es ist auch ein gutes Tutorial dabei, also da wird einem wirklich die Steuerung verdammt gut erklärt und sollte man auf jeden Fall, bevor man da in die Arena geht oder so, sollte man äh, dieses Tutorial abschließen, ganz wichtig und äh, ja, wie schon erwähnt, Wolf Index Steuerung hat mir nicht so gut gefallen. Bei dem Spiel habe ich echt meine Probleme gehabt. Touch-Controller waren hier echt super. Auch mit dem Abspringen und so weiter hat mir besser gefallen. Aber trotzdem mit den Wolf Index Controllern nach einer Zeit X kann man schon damit gut umgehen. Und ich konnte auch einige ja, weitere Sprünge ohne Abstürzen überleben. Jetzt aber genug geredet, geschwafelt. Los, ab geht's ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei Stride auf der Oculus Quest 2. Und ja, hier sind wir im Menü. Schauen wir uns mal ganz kurz um. Ja, sieht soweit ganz gut aus. Wir schauen uns nachher nochmal die PC-VR-Version an. Wir haben hier drei Spielmodi. Einmal ein Endless-Mode, einmal ein Time-Run und einmal ein Arena-Modus. Und ja, schauen wir uns mal ganz kurz die Settings an. Was haben wir hier zur Verfügung? Wir haben einen äh, Turn-Mode. Wir können ihn auf snap schalten oder auf Smooth. Oder gar nicht, aber ich mache Snap 45 Grad. Das mache ich ganz gerne. Snap-Turn. Und ja, dann haben wir Audio-Settings. Wir können das Master-Volume, also das ist die gesamte Lautstärke einstellen. Und hier können wir die Musik nochmal beeinflussen. Wir haben einen Equalizer. Äh, für VR-Speaker, die lassen wir einfach mal eingeschaltet und dann haben wir auch noch mal einen, eine Höhenkalibration und fast auch so ungefähr, ich bin 1,84 und äh, ja, das machen wir jetzt einmal. einfach mal, Kalibration completed, aber wir machen noch mal, you can now adjust by manually, also eigentlich muss man die Arme ausstrecken und drückt dann beide Trigger und äh, schon ist man dann halt kalibriert. So, wir machen das her, aber mal auf 1,84. Reply, so. Exit, Back. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz jeden Modus mal ganz kurz an. Und beginnen wir mit dem Endless-Mode. So, hier haben wir den Endless-Mode. Er, er lädt jetzt hier mal die Highscores. Und ähm, ja hier haben wir die, die Schwierigkeitsgrade. Ich bin echt... Äh, sehr, sehr ähm, <lacht> unbegabt bei dem Game. So, das, das passt eigentlich ganz gut. Aber ich versuche es euch trotzdem ein bisschen näher zu bringen. Also, wir haben äh, hier so eine Art Mirror's Edge in VR. Wir können ähm, klettern, springen. Wir, können, wir haben auch so einen kleinen ähm, ja, Zeitlupen-Modus. Wir können äh, auf Gegner schießen. Und ja, das ist eigentlich erstmal so. Das Game im Großen und Ganzen. Wir haben ein cooles Tutorial, was ich euch nicht jetzt zeigen möchte, aber das sollte jeder am Anfang spielen ganz, ganz wichtig. Und ja, ich würde sagen, legen wir mal los. So, mit Thumb-Stick äh, bewegt man sich und wenn man dann auch noch diese Bewegung macht, läuft er schneller. Das mache ich jetzt mal. Dann haben wir noch Buttons zum Springen. Hier sehen wir, die Welt wird langsam schwarz. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das ist quasi der Endless-Mode. Na komm. Also ich habe es gestern nur mal ganz kurz geübt und habe heute schon Muskelkater. Also es ist sehr, sehr anstrengend. aber nicht wirklich so zugesagt, muss ich sagen. Okay, hier müssen wir springen. Oh, hier wäre ich fast abgestürzt. Hier bin ich abgestürzt. <lacht> Man kann so einen Double-Sprung machen, den hätte ich hier jetzt gerade machen müssen. Mehr. Komisch, das ist schon anstrengend und probieren wir noch mal ganz kurz. Ja, jetzt habe ich einen Doppelsprung hingekriegt. Okay. <lacht> okay, ein bisschen nach vorne. So, überlebt. Doppelsprung schafft. Man kann auch an den Wänden entlang laufen. So. Probieren wir mal. die Tür. So. Jetzt habe ich das Problem, was ich schon mal hatte. Ich kann meine Waffe nicht so schnell greifen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich in hat. Okay, down. okay, Das war der Endless-Mode. Jetzt machen wir mal ein bisschen Time Run. Da werde ich auch nicht wirklich gut sein, aber wir probieren es. Okay, okay. Wir waren ein bisschen zu heftig gesprungen. Wow! Machen wir Easy 2, komm, Easy 2. Boah, ich bin schon gut am Schwitzen. Das ist halt wirklich ein Parkour-Game. Ich war schon bei Sprintvektor einfach nur schlecht und hier bin ich auch übelst. Okay, ich habe nochmal überlebt. Also diese Zeit Zeitgames sind nichts für mich, muss ich sagen. <lacht> okay. Welchen Rekord werde ich hier jetzt brechen? Dann gar keinen. Okay. Puh, dafür ja, dafür kriege ich keinen kein Stern, ist ja schon mal gut. Also das ist ja die, die, dieser Time Run Und jetzt haben wir Arena. Und Arena finde ich speziell für mich am, am besten. Hier haben wir ähm, immer Aufträge, die wir erfüllen müssen. mal Musik an, ob das geht, weiß ich noch nicht. So, Start. Collect cases. So, Collect Cases. Hier wird uns jetzt angezeigt, wo wir hin müssen. Und... Da oben müssen wir hin. Genau, hier sind auch Gegner. Jetzt habe ich einen Zeitpunkt. So, Headshot. Was haben wir denn? Wo ist der Nächste? Der Nächste ist da, okay. Nächste. Nein, ich bin abgestürzt. Okay, nochmal abgestürzt. Wo schießt denn einer? Ich, ich sehe gar nicht, wo einer schießt. Muss ich gerade sagen. Okay, ich bin schon down. Oh, Hier hoch? Oh! Da oben, okay. Ich weiß gerade noch nicht, wie wir da hochkommen. Okay, weiter? kommen wir auf jeden Fall nicht rüber. Das bringen wir jetzt nicht. Ne? Jetzt aber. Uh. Reach the checkpoint. Ich habe mich aber <lacht> uns gerade rausgehauen. Wurde doch gerade noch angezeigt, weil ich in die Richtung muss, auf einmal nach da. Okay. Cases. Manchmal muss man einfach nur Gegner killen, das ist auch ein Auftrag. mal was schaffe, ne? so, um mal zu zeigen, wie so eine Mission auch fertig, fertig gespielt werden kann. Der Doppelsprung würde hier funktionieren. Okay. War wohl nix. Quest complete. Okay, das, das schaffen wir. Also man kann die direkt abknallen oder man kann sie auch umboxen. Wow. Okay. So, lädt mal nach. Einfach hoch, runter und schon ein bisschen nachgeladen. Das war aber nicht unser Gegner. Müssen wir hier noch so ein Spider-Man. Ach guck mal. Headshot! Okay, jetzt, jetzt gehen wir mal da. Nee, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Wenn dann, wenn dann hier. Ja. Ah, holst du wohl? Collect cases. Ja Leute, das war der, äh, das Gameplay mit der Oculus Quest. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal die PC VR-Version an mit der Wolf Index. Und ja, dann kann ich mal auch ein bisschen vergleichen. Ich denke mal, dass äh, diese Weitsicht viel viel weiter sein wird bei der, bei der PC VR-Version und dass die Texturen ein bisschen besser aussehen, besonders hier das, dieses ja, Mehr Verwaschende, was man da so sieht. Aber ich bin gespannt, ich habe die PC-Version auch noch nicht getestet, bis äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Und jetzt würde ich sagen, schalten wir mal um. So Leute, hier sind wir bei Stride mit der Wolf Index am PC. Und ich bin echt gespannt, wie lässt sich das Spiel spielen mit den Wolf Index Controllern. Ich habe jetzt keine so gute Vermutung wegen dieser Grifftaste. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Schauen wir uns erstmal so ein bisschen das Menü hier an. Wie sieht es aus? Ähm, gehen wir erstmal hier in den Settings. Wir haben Grafikeinstellungen, hier ist alles auf High, mehr geht auch nicht. Ähm, Controls, wir haben hier wieder den snap wo wir den Winkel einstellen können. Ich lasse ihn mal auf 45 oder man kann Disablen, also ausschalten. Dann haben wir hier Audio, Master Volume und Musik, genauso wie bei der Quest auch. Dann haben wir einen Spectator Mode, den wollte ich nachher auch mal ausprobieren. Vielleicht kriege ich damit auch eine Aufnahme hin, müssen wir mal schauen. Jetzt spiele ich erstmal ohne Spectator Mode. Und äh, ja, jetzt schauen wir uns die Umgebung mal so ein bisschen an. Also ich muss sagen, ähm, es sieht jetzt nicht viel besser aus als bei der äh, Quest 2. Was mir aufgefallen ist, da, das habe ich bei der Quest 2 nicht gehabt, dieser, dieser Dampf, der jetzt auch nicht wirklich so gut aussieht bei der Klimaanlage, da, Texturen sehen auch eher verwaschen aus. Ja, also ich würde jetzt sagen, dass die PC-Version jetzt nicht so auf den ersten Blick nicht so mega... Ähm, ja, besseres Erlebnis bietet, was Grafik angeht. Ich würde sagen, ich zeige euch nur den Arena-Modus. Den anderen habe ich euch ja schon mit der Quest 2 gezeigt. Und äh, ja, gehen wir mal in den Arena-Modus rein. Okay, da hinten ist was. Okay. <lacht> oh! Okay, die Effekte sind ein bisschen besser Zeitlogen-Modus Und auch beim Schießen Okay, da muss ich hin, um wieder Fuß zu fassen <lacht> So Okay So, okay Hammer Man muss, man muss natürlich auch echt erstmal ein bisschen Übung reinkriegen hier in das Game. Was noch nicht so einfach ist. <lacht> Vielmehr mit der äh, Quest aber ein bisschen einfacher, muss ich sagen. <lacht> okay. Okay, schon down. Oh. Jetzt muss ich hier rüber. Okay. Oh, da ist noch einer. Down. Oh Gott, wie komme ich hier, hier denn rüber vernünftig? Das sind doch Gegner. Alles hängen geblieben. Komm. Was los? Das hast du jetzt davon. Eat this. Muss, sorry jetzt aber bitte, muss aber sein. So. Klappt's es ja einigermaßen. Oh, das hätte ich nicht sagen dürfen. <lacht> oh, da sind wieder welche. dahin Nicht so schnell nicht so schnell. Es sind aber hier echt viele. Ja, Leute, das war Stride und ja, also wirklich, man braucht nicht unbedingt die PC-VR-Version. Ich finde es wirklich mit der Quest sogar noch ein bisschen besser, weil die Controller hier nicht so toll äh, funktionieren, meiner Meinung nach, für dieses Spiel hier. Für andere Spiele ist es vollkommen in Ordnung, aber äh, ich habe so mein, meine, ja, meine Probleme mit dem Teil bei dem Spiel hier und äh, ich finde dieses ähm, Abspringen mit dem A-Button auch irgendwie besser als nur drücken, aber das ist natürlich auch Übungssache. Es ging jetzt nachher ein bisschen besser, bin nicht mehr so oft abgestürzt und äh, ja, ich bin aber noch mehr gespannt auf den Story-Modus. Das ist ganz nett, man sieht mal, wie das Ganze hier funktioniert, ähm, was für Möglichkeiten man hat, wie man äh, springt und äh, wie man hier rumklettern äh, kann. Aber so ein Story-Modus wäre doch schon, schon nice und äh, ja, da, da bin ich nicht gespannt drauf. Ja Leute, ich hoffe euch hat das ähm, ja, Video hier gefallen und ähm, wenn ja, würde ich mich natürlich auch über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Und immer wenn ich ähm, ein Spiel habe, was auf der Quest und auf PC VR existiert und ich habe beide Keys, dann äh, ja, mache ich euch gerne so ein Video wie heute, wo man Quest-Gameplay sieht. Und auch die pc version sieht, damit man so ein bisschen auch abwägen kann, was sieht besser aus und so weiter und so fort. Ja Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.